Ich grüße euch, Ladies and Gentlemen. Oh, hey, hey, hey, hey. Ein neuer Trader ist erschienen. Und den sehen wir uns jetzt rein. 42 Sekunden lang ist aber egal. Let's go. Ich bin voll gehypt. Ich habe hier aus so Versehen den da laufen lassen, aber ich habe noch nichts gesehen. Ah. Dann lass mal sehen. Porto. Boah, das ist aber richtig ah, full HD. <lacht> Was ist denn los, ey? Okay, der wurde vor 40 Minuten gerade hochgeladen. Ähm, das ist die Welt von Baymax. Nice, Baymax. ich wusste es. Ich <lacht> Ich <lacht> es. es. Ich wusste es. Und hier sind wir wieder Monster Game. Die Niemand. Die von Maluxia. Hey, okay, weitere Beobachtung für was? Hey, okay, jetzt sind wir wieder ein paar Ja. Sind ganz nett, aber mittlerweile jetzt auch irgendwo ausgelutscht. Oh, da kommt die Oh, yes! Wow! Ja! Geil! Oh, ich werde mich. Ich werde mir so einen Kampfschiff bauen. Hä? Wie? Wie kann. Wie? Wie dann kann Kingdom Hearts geöffnet werden? Huch. Kann der Schlüssel zu Kingdom Hearts erlangt werden? Hä? Hä? Was hat denn Sora damit zu tun? Boah, meine Katzen machen übelst Randale gerade. Was zum Fick hat Sora damit zu tun? Ist die Frage. Hier mal wieder das Schachbrett. Das ist wahrscheinlich Sora. Hier diese weiße Schachfigur. Sora, Vanitas, äh, Laxin. Sieht man an diesem... Wurfmessern? Wahrscheinlich, Luxin. Äh, Maluxia vielleicht? Das könnte, äh, Luxord sein. Mit dem Würfeln. Das hier ist eventuell... Warte, ich mach mal die Untertitel aus. Das hier ist eventuell, ähm, Oh, ist schon so lange her. Äh, Sykes. Das ist Xehanort mit der Sanduhr. höchstwahrscheinlich. Aber was mir gerade auffällt, ist es niemand der weißen Schachfiguren äh, auf dem Brett. Die sind alle runtergekickt. Ist das etwa ein Foreshadowing? Werden etwa alle besiegt außer Sora? Und Sora wird dann quasi in einem letzten großen Kampf äh, von allen umzingelt werden. Und dann wird er, entdeckt er sein Ultrainstinkt und killt die dann und macht ein riesiges Kamehameha. Wir wissen es nicht. Dragon Ball Confirmed for Kingdom Hearts. <lacht> Na, Spaß. <lacht> ja. And, was? Ich frag mich eigentlich, was... ach so Wollte schon sagen, ich frag mich, was sie eigentlich äh, so jetzt für eine wichtige Rolle haben. Aber ich glaube, sie sind eigentlich nur so ein bisschen, um den Plot mit äh, Roxas voranzutreiben. King Kingdom. Kingdom Wer ist das? Wer soll das sein? Und hier sitzt Vanitas in diesem Raum, aus dem Trailer, glaube ich, wo die Schacht gespielt haben. Was macht denn hier? Und Aqua, aha. Oh, sie hat sogar jetzt so eine dunkle Schicht auf sich. So ein dunkles... So einen dunklen Schleim. In dem Schleim der Finsternis gebadet. Was ist das? Gibt es keine anderen Trailer mehr? Schade, war ein bisschen kurz, aber einem gut, habe ich auch schon vorgesehen. Äh, ja. Der Trailer war ganz nett, aber so viel Aufschluss und so viele neue Plot-Twists hat er jetzt auch nicht gegeben, was ich sehr gut finde, weil ich fand, äh, die letzten Trailer haben teilweise echt krasse Plot-Twists verraten, das grenzte schon hart an Spoiler. Zum Beispiel das mit Aqua und ähm, mit Riku und Repl Repliku, das hätte man aus dem Trailer rauslassen sollen, das hätte der Spieler lieber selber erfahren sollen. Ansonsten haben sie es natürlich mit den, mit den äh, Trailern vorweggenommen. Fand ich ein bisschen schade. Gut, danke fürs Zuschauen. War kurz und knackig, das Video. Äh, ja, ein bisschen mehr Gameplay. Jetzt ist es confirmed, dass Big Hero 6 auch wirklich äh, äh, eine Welt ist mit Gameplay und so weiter und so fort. Aber eigentlich war es ja schon von Anfang an klar, als man dieses Poster gesehen hat. Ähm, ja, und dann sieht man sich bei dem nächsten Trailer. Oder vielleicht beim nächsten Sketch, wenn ich jetzt auch irgendwann mal wieder zu kommen, einen Sketch hochzuladen ist. Gerade wenig Zeit. Gerade echt wenig Zeit. Scheiß Abi und so. Äh, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.